Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach solche schönen DIY machen könnt. Und es sieht sehr schön aus im Dunkeln. Wow. wow. Okay. Wartet Ein Moment. Zeige ich euch, wie ihr solche schönen DIY machen könnt. Viel Spaß beim Nachmachen und dann würde ich sagen, let's go und ich zeige euch alles, was ihr dafür braucht. Damit unser DIY so schön aussieht, brauchen wir Acrylfarbe, egal welche. Ich habe jetzt weiß und so ein Braun genommen. Dann Backpulver, dann Pinsel. Dann brauchen wir ein bisschen Deko, wir haben, ich habe jetzt sowas gekauft, Kerzen, LED und natürlich brauchen wir ein Behälter für die Acrylfarben und das allerwichtigste ist natürlich die Gläser und wir brauchen eine Unterlage. Dann würde ich sagen, let's go! Jetzt brauchen wir erstmal... Unsere mit welcher Farbe fängst du dann zuerst an? Ich fange mit Braun an. Okay. So, das reicht. Und jetzt brauchen wir unser Backpulver. Alles. Und jetzt füllen wir das mit unserem Pinsel. Au. Riecht sehr intensiv nach Acryl. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde die Farbe sieht aus. Ja aus. Und jetzt nehmen wir ein großes Glas, zum Beispiel das hier und wir haben jetzt ein bisschen zu Also was ich euch schon mal empfehlen würde, ist einen kleineren Pinsel zu nehmen. Weil ich habe jetzt das hier genommen und ich dachte, das wäre vielleicht besser als solche kleine Aber ich glaube, Kleiner ist sogar noch besser als Groß. Ja. Das war, Nimm noch mehr Farbe. Das war jetzt ein bisschen doof, dass ich zuerst... Das, das macht nichts, ist nicht schlimm. sowieso 30 Minuten warten bis es dann trocknet und dann machen wir die zweite Schicht. Wir sind jetzt mit der Farbe Braun schon mal fertig und solange die Farbe Braun trocknet und solange machen wir weiter mit weiß. Also wir brauchen unsere weiße Farbe. So und jetzt hier rein alles. Mach mal alles. Gut, alles. Wir haben die ganze Farbe reingetan. Und jetzt brauchen wir Backpulver. Meine Puh. Und Damit die Farbe noch mal so puschig wird, müssen wir zwei bis drei oder zwei bis fünf Minuten warten. Wir haben jetzt fünf Minuten gewartet und die Farbe ist richtig, richtig, richtig schön geworden. Und so sieht das Ganze aus. Sieht schön aus, ne? Mhm. So, wir sind jetzt mit unserem DIY fertig und so ist das Endergebnis. Also ich finde es richtig schön. Wow. Aus einfachen ja. Gläsern, was man so schönes zaubern kann, ne? So, und, und was fehlt uns noch? Uns fehlen jetzt noch diese zwei. Und, und wo kommen die rein? In die großen, also in die länglichen. Und in die, also die Kerzen kommen in den Breiten rein. Ja. Ich fange mit den Breiten an. Das sind LED-Kerzen, ne? Guck mal, wie die leuchten. Ich weiß nicht, ob man das ganz sehen kann, aber... Sieht man das? Dass da was leuchtet? Ich glaube, im Dunkeln wird man das sehen. rein und jetzt die hier so das helle kommt in das dunkle und das dunkle kommt in das helle so und das hier kommt hier rein so also ich finde das richtig schön und richtig gemütlich du kannst ja vielleicht diese kerzen auch vielleicht noch mal irgendwo hier so ein bisschen abstellen oder was meinst du ja hier sind ja, schon, hier sind ja acht stück genau doch mal so ein bisschen verteilen genau So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich euch zeige, wie ich diese DIY gemacht habe, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob ich vielleicht noch mehr DIYs machen soll. Tschüss, bis zum nächsten Video, hab euch alle lieb.